Also, dann darf ich jetzt nicht looten, was ich brauche. Du darfst, das, was drin ist, darfst du jetzt auch looten. Ich werbe das ist auf Gold drin drinnen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Easy Waro 4. Hallo. Hallo. Und wie werden jetzt zwei Leute nachscheuern? Direkt, ja. Direkt nachscheuern. Oh, ich bin da. Der Felix player und der. Hey, es sollte der Admin sein, der Luca Blocks. Hm. Sind beides Admins. Warte, ich bin da gerade in den Nether und vorne, hinter mir ist zu. Ja. Bist du schon da? Nein, ich hab schon Immer wenn du vor mir einloggst, kann ich nicht einloggen. Warte, wow, ich geh trotzdem zum The Base, gell? Ja. Yeah. Die werden wohl nicht zufällig genau gleich sein. Ja, und wie man schon hört, ist der Stevie heute live dabei. Hallo! <lacht> Wir Aber haben ich... uns ja perfekt ausgestattet, für jeden Fall. Ja, Gott sei Dank. Äh, Alex, wo geht's los? Ich weiß es nicht. Da. Bei mir. Ach so. Bin Einmal bin... kurz durchhauf ich eigentlich. Äh, bei dem hab ich's da ein Block. Gute Frage. Ah. Oh, ich hab zu viel zu viele Items, ich kenne mich nicht mehr aus, Steve. Boss Connection, was? Die Zeit ist abgelaufen, was? Das sind zu viele gute Items, ja. Also eure Zeit ist abgelaufen. Sharp 3, ich 3, ich 1. Wer macht den Sharp 4 schwer? Oder? Knockback 1, was? Das hab ich da alles. <lacht> ich brauche Levels auf jeden Fall. Und Lava-Kügel. So. Hier so. Folge mehr, wo es bin. Right? So, so. Sind die eigentlich auch im Meter Wir voll ich bin Bei mir war dann fuck da. Also ja Philipp Ich nur Levels, glaube ich. So, ja. Also, Steve holt in der Kiste, ich hol dir Kisten, das ist eine gute Idee. Nee, nee, Alex. Das war ja nicht der Sinn des Versteckspiels. <lacht> ist der offensichtlich, dass man sieht? Am Spawn halt. So viele Kisten sind, glaube ich, am Spawn gar nicht. Okay. Wenn diese jetzt gelootet haben, habt ihr ein Problem schon. Ah, uh, Alex, kannst du einen Anwurf hier bauen? Der sollte in der Kiste sein. Nein, ich hab's. Hast du noch Dias so oder wie irgendwas? Nein. Nein. Wir ich gehe jetzt ein Spawn-Filter. Spawn, Spawn? So hinten mhm. können aber. Weiß ich nicht. Eigentlich brauche ich brauche Levels aus. Ja, egal. Ich hol immer mal Levels. Ich geh hol die Kisten und Spawn. Am Schluss stehen sie jetzt am Spawn, Alex, hast du die Arschkarte? Ja, dann geh wieder zurück, eigentlich geht es. Gut. Was labert das doch, ne? Di, di, di, di, di. Habt ihr, ihr habt Brot 3, oder? Diabrus. Ja, also ich zwei Brot eins, die Brot 1, Diabrus. Billy geht jetzt durchs Brot Tage, Ja, ja. Ihr habt die Brot 2 von mir gekriegt. Und die Brot 1 von Sven. Ja. Und ihr hattet, und ihr hattet eine Brot 1, die ich Ja, ja. ja, in die Kiste rein, ja glaub. Hm. Oh, da steht der Big Man und denkt gerade so, weh. Warum verzaubert ihr nicht beide Diabrusplatten auf 2, dann? Ja, ich brauche Levels. Ja, wieso? Von Dia 1 und Dia 1 auf Pro äh, 2 kostet 4 Level. Ihr habt null? Das ist Quarz, äh, 7 Stück abbauen, dann hast du deine 4 Level. Ja, ich 0 ja, nur 2 da dabei. Also. Wo ist eure Kiste? Ich hab schon 3 angefunden, aber. Was hast du gefunden? 3 Kisten, aber nicht deine. Ja, ist jetzt nicht Hashtag nur zu zweit, oder? Doch. Echt? Ja. Ja, echt? Ja. Da ist nichts mehr drin. Dann wurde es wahrscheinlich schon gelootet. <lacht> da ist drin, also dann darf ich das looten, was ich brauche. Du darfst, das, was drin ist, darfst du jetzt auch looten, ja. Die auf was Gold drin ist drin drin. Wir werden lassen das aber gut drin. Wir müssten in der Nähe sein, weil das sind die einzigen, was noch joinen sind. Yo, da ist nicht so viel Bräuchliches mehr drin. Dann haben die jetzt wahrscheinlich Brot 3. Ach nee, das ist Felix, gell? Die haben Power 4 Bogen und Brot 2 auf alles. Okay. Und Sharp 4 Schwert. Wenn ich 16 Levels habe, habe ich Sharp 4. 16 Level? Mhm. Wie viel Bü Bücher? 1. Ich komme wieder in die Hölle, gell? Hm. Du kommst doch so in die Hölle alles. Mhm, mhm. Kampf. Sie fragen nach Kampf. Ne, wir müssen erst uns so ein bisschen sammeln, kommen wir vor. Ja. <lacht> es kann natürlich sein, dass die anderen der einmal dumm gehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ja. Wir müssen auf den seinen Kanal gucken, wo sie in der was ist Mittwoch in der vierten Folge sind. Aber da werden sie noch in der Höhle sein und fahren. Mhm. Hm. Ja, nein. Ja, und Fight nicht. Hm? Später. Ist das ein wenn wir unsere Equipe fusioniert haben? Wir ja, haben dann, zu... ja, dann wird's nächste Folge erst. Ja, weil die haben ja angeblich jetzt ich würde mal behaupten, deine ganzen Sachen und das ist ein bisschen Nee, hey, Es sind nur noch drei Teams, Alex. Okay. Das ist die Maschine, der eine Admin und das Admin-Team und ihr. Cute. Mehr ist es nicht mehr. Und die wollen ja nicht fighten, die wollen ja bis, äh, bis Folge 13 farmen. Joden. <lacht> cool. Ich bin mal kurz auf. Ja. Ja also ich werde jetzt noch Lever Philipp. Ja. Dann werden wir ja. noch schauen was wir zaubern können und ich habe ziemlich viel Gold. Sehr schön. 59, 50. aber wir haben keine Apple, gell? Ja nee. Wie viele Gaps hast du eigentlich noch? Ein Gap. War... Ja wir brauchen auf jeden Fall mehr Gaps, weil sonst sind im Fight normalerweise also nichts. Das sieht aus. Ja dann haben wir eben dann gereicht. Ja. Oh, Quatsch, Quatsch, Quatsch, ich bin schon Level 9. <lacht> 15. Also cool gewesen, wenn die Kisten voll gewesen wären mit den ganzen Items oh, ja. vom Steve. Aber leider nein. Oh ja, ich ja, hat nur mal aber noch mal rum aber macht nichts. Ja, wenn man Quatsch sucht, kann man ja nichts machen. Ich hoffe, da sieht man keiner. <lacht> ja, die okay. <lacht> <lacht> die so so. ich hab mir da jetzt Kerzen gerade auch verliebt Ja, okay Ja, da oben ist er aufgeklappt das? 16 levels Jetzt kann ich hier auf 4 craften. Ja, ist gut cool. Aber ich muss jetzt den Weg zurück finden Ich bin sogar sehr konzentriert Am <lacht> Opa, yeah. ja. Auf ein Home <laughs> <laughs> <laughs> Oh, jetzt schon ziemlich viele Levels gefallen, ne? Die ersten Levels gehen ist sehr schnell. Jo. Kack, kack. Uh, da ist alles voller Quarz, da habe ich echt Glück gehabt. Voll. Ja, bei mir war alles voller Quarz. Ich glaube, wir kommen mal wieder zu dir zurück, gell? Und wir sollten langsam unser Base an anderes Team bauen. Ja, weil hast ist lecker die... Quarz und mehr in der Nähe. Erstens das und unsere Folgen werden gleich mal ähm, so weit kommen, dass wir da schon mal eiern. Ja. Ja, fünf Minuten. <lacht> ich hoffe, du versteht's. Ich <lacht> ja, wir könnten aber direkt fighten. Ich hab schon 4. Na, es geht nicht aus. Ja, fighten wäre dumm, oder? Ja. Ja, das machen wir gegen den nächsten, gell? Ja. ja, gegen die werden wir dann wahrscheinlich als nächstes fighten. Wahrscheinlich, ja. Alter, also, wie kann Doden bei uns noch bei der Base Wir warten dann. Aber was warten? Ich gehe noch von Fight, oder? <lacht> Scheiße. Ja, halten. Ja, wir dürfen die noch auf Folge aufnehmen. Aber dann haben wir viel zu viel Folgen aufgenommen. Ja Philipp, wir müssen uns jetzt 5 Minuten lang noch craften, damit das gewesen sind. Dann, dann werden wir fighten, oder? Ja. Ich bin da, wo wir heute angefangen haben, Philipp. Ja. Also, das Problem ist wir brauchen unbedingt Äpfel. so. Ja, schaut mal, unsere alles wichtige Mitnehmen und dann die Dingern. Wir haben glaube ich genug Level. Philipp. Hier muss noch ein paar Sachen zusammen. Ja, ich hab noch nicht einmal die hier, aber was will man? Ich, ich hab auch über Eisenhallen. Echt? Und das ist nicht alles, krass, für Thiefen sind? Anscheinend, hm. Boah, schrecklich nicht so, Steve. So, ich bin wieder da. Ich bin gerade noch am Schmerzen. Wie sieht's aus, Jungs? Ja, wir werden nächste Folge fighten. Gegen? Gegen die nächste Folge erst, mhm. ja, es geht. Wir haben viel zu wenig Gaps oder wie viel ihr? Mit drei insgesamt. Ja. ja, ich hab's nicht so für uns geben. Hm? Philipp recht <lacht> zu schauen. <lacht> ich hab's noch um viel zu wenig Gaps gegeben Wir ja, haben euch gar keine gegeben, weil wir nur einen mit hatten. Ja, sage ich ja. Hallo, ihr habt schon zwei komplette, fast komplette vier Rüstungen. Was wollt ihr mehr? Ich hab's ja nicht einmal ein Bier, gehabt. <lacht> Nö. Ich sag ja, sag ich Wir hatten aber den Rest alles Bier. Ihr hattet nur eine Diabrust, also beschwer dich mal nicht. <lacht> hast du irgendwo Firespec unbedingt für die no, nicht. Das nicht. <lacht> den ja. Nein, ich heute nicht. Philipp, wir sehen uns im nächsten Projekt. Was ist los? Hey, mhm. okay, Alex, hast du. Was du verzaubert? Hast du verzaubert Fisch? Was? Hast du verzaubert Fisch? sind im Ding drin. Ja, die störe ich schon her. Hast du einen Ironhelm? Iron Ironhelm? Ja. Okay. Ihr in der neunten Folge mit Ironhelm. Jo, machen wir gerade eh. Ja, gut. <lacht> ich hab gleich einen Ironhelm Bot 3. Iron auf Bot 3? Ja, hab ich jetzt echt. Ich kostet 5 Levels für. Boah, nee. Dass okay. so ich bezahlt für Brot 2 bei dir. Aber also, jetzt kannst du den Hirnbaum könntest könntest craften. Du könntest dir locker Iron auf 5 machen. Ja, aber ich hast du um, Levels noch 4. Okay. okay. Okay. Mhm, okay. Alex, um. ja. Iron könntest du dir locker auf Brot 5 machen. Warum? Ja, weil Iron hast du im Überfluss. Machst du immer zu Helme, Helme, Helme, Helme, bis du Bot 5 Ja, aber Bot, ich habe jetzt auch Helme gerade, aber es geht sich gar nicht aus. Wie Wieso? die Levels. So. Also ganz oben ist das ganze Level. <lacht> das ganze Level. Ja, wir müssen ja. unbedingt noch Schnur Philipp. Dann nächste Folge. Gaps farmen, gehen. Okay? Ich kann euch sagen, wo Bäume sind, wo ihr Gaps farmen könnt, wo ein Sumpf ist. Ja, das ist ja gut, ja. Da wo, von wo sind wir gekommen? Da wo, da wo ihr standet, wo wir gefaltet haben, gell? Jo. Entgegengesetzt, also nicht guck Richtung Netterportal, sondern in die andere Richtung. Da müsst ihr auf den Sumpf kommen. was hm, mache ich da? Da ist ein Sumpf. Ein Sumpf. Sumpf. So, Achso, wie viele Bücher habt ihr? Hab ich ja vorhin schon mal gefragt. Wir haben relativ viele sogar gerade noch. Dann macht ihr euch keine Bücherregale und stellt die um den Zaubertisch. Yo, what if? Ich hab. Earth. Geht's dir das aus? Mm, Mhh, sind drei. Ja, drei. Ja, da hättest du äh, schon mal mehr Chancen auf Fire Aspect also auf dem Schwert. Ja Fire Aspect braucht nur sieben Level. Ja, gut, ich bin gerade ganz hoch oben gefahren und habe noch mal ein halbes Herz. Du hast noch ein halbes Herz? Ja! <lacht> <lacht> Alter, nein! Du machst schon wieder nur Mist. <lacht> und ich hab grad. Äh, so, Ihr habt mich gewundert, warum mein nicht irgendwie da ist, wer noch Ja, weil ich disconnect schon mal. Right? Ich ja, ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und oh, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.